Dieses Video setzt die Kenntnisse des Grundniveaus 1 voraus. Es geht jetzt um verschiedene Darstellungen einer Zahl und das Runden. Die gleiche Zahl kann man in verschiedenen Weisen schreiben. Man spricht von unterschiedlichen Darstellungen in der Zahl. 0,3 Quadrat. Wie viel ist das, wenn man das mit dem Taschenrechner nachmacht? 0,09. 0,09, das bedeutet 9. Hundertstel, also diese Ziffer hier, zwei Stellen nach der Kommandant, das sind Hundertstel. Oder wenn man diesen Bruch erweitert, 9 mal 3, 21, 100 mal 3, 300, 21, 3, Hundertstel. Und wir haben schon auch gelernt, Prozent bedeutet Hundertstel, also 9% sind 9 Hundertstel. Wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 Darstellungen der gleichen Zahl, also 0,09. Oder 9%. Oder was auch immer. Hier steht. Schauen wir noch am Beispiel. Wurzel aus 64. Wurzel aus 64 ist 8. 8. so Prozent bedeutet Hundertstel. Also 8, Hundertstel. Das ist auch 8. Oder 80 durch 10 ist auch 8. Oder wenn man das hier kürzt. 40 durch 5 ist auch 8. Also wir haben jetzt hier wieder fünf verschiedene Darstellung, Darstellungen der gleichen Zahl. 8. Nur wollen wir jetzt daran erinnern, das haben wir bei den Brüchen gelernt, bei der Definition von Brüchen. 9 Hundertstel oder 80 Zentel, das sind tatsächlich Darstellungen einer Zahl. Wenn wir aber jetzt 9 durch 100 schreiben, was... Das gleiche letztendlich bedeutet wie 900stel oder 80 durch 10, was das gleiche bedeutet wie 80 Zentel. Diese Sachen hier aber sind nicht Darstellungen einer Zahl, sondern Divisionen zwischen zwei Zahlen. 9 durch 10. 80 durch 10. Das ist nicht mehr Darstellung einer Zahl. Das schon hier, aber das hier nicht. Das schon, das nicht. Auch wenn das Ergebnis sowieso das gleiche ist. 9 durch 100 ist 9 hundertstel. Und 80 durch 10 ist 80 Zentel, also 8.